Die IHK zu Leipzig spielt eine sehr wichtige Rolle bei, auf dem Weg der Berufsausbildung. Zum einen bieten wir die Plattform, um zu schauen, was ähm, kann ich werden, beziehungsweise ganz viel wichtiger ist, dass die Unternehmen sich bei uns melden, beziehungsweise wir den Kontakt zu unseren vielen Mitgliedsunternehmen halten und dort die Bedarfe erfragen. Da sind wir eine ganz wichtige Schnittstelle. Und dann natürlich, wenn mitunter junge Leute zu uns kommen in Form von Berufsorientierungsmessen und fragen, wo sind denn die meisten Chancen für mich, ich interessiere mich beispielsweise für Verkauf oder für Gastronomie, wie schätzen Sie das ein, das können wir am besten und können da unsere Erfahrungen weitergeben. Für die Berufsorientierung haben wir ähm, zum einen die Möglichkeit, die Jugendlichen ähm, zu unterstützen und zu beraten in Form unserer Messen. Wir sind auf sehr vielen Berufsorientierungsmessen vertreten und können dort äh, bestimmte Beratungen weitergeben und durchführen. Mitunter führen wir auch äh, hausinterne Messen durch oder gehen in äh, Berufsschulen oder in die normalen äh, Schulen, Hauptschulen, Realschulen und geben dort wichtige Unterstützungshilfen. Informationsangebote können unsere jungen Leute wie folgt nutzen. Wir können anbieten zum einen Unsere Lehrstellenbörse, die ist wirklich sehr, sehr schön aufgebaut. Zum einen kann man recherchieren, welche Unternehmen haben dort ihre Stellen eingeschrieben, dort bekannt gemacht. Ne? Welche Erwartungen haben die Unternehmen? In welcher Art und Weise soll man sich dort bewerben? Können Sie uns einige Daten und Fakten rund um das Thema IHK-Prüfungen nennen? Ja, gerne. Und zwar haben wir dieses Jahr in 2013 ca. 4500 Prüflinge gehabt. Nicht alle haben bestanden, aber so ungefähr 80, 85 Prozent der Prüflinge. Die Prüfungen werden nicht von uns als IHK allein abgenommen, sondern wir arbeiten zusammen mit ca. 2000 ehrenamtlichen Prüfern aus dem gewerblich, technischen und dem kaufmännischen Bereich. Was geben Sie künftigen Absolventen von der ihk prüfungen mit auf den Weg? Lernen lohnt sich. Das ist der große Slogan, den ich hier nennen möchte. Und zwar in dem Zusammenhang. Wir haben also nach den Abschlussprüfungen, sowohl in der Erstausbildung als auch in der Fortbildung, Zeugnisübergaben, die ein sehr schönes, großes, eine sehr schöne große Veranstaltung darstellen. Und wir haben auch Bestenehrungen. Vielen Dank für das Interview. Bitte, gerne.